Du hast einen Brief erhalten! Lieber Mike, immer noch unterwegs. Es ist Topia nicht langsam gerettet? Naja, warum schreibe ich die gleichen Briefe zweimal? Alles klar, danke für den Spielschein! Und damit willkommen zurück zu Topia. Wie ihr sicherlich wisst, haben wir in der letzten Folge den Turm erkundigt, aber wir sind noch lange nicht fertig. Und, äh, ihr wollt irgendwas Neues? Ein Schädelspalter! Okay. Ist ja überhaupt nicht äh, heftig hier. Krass. Aber der steckt auch sehr, sehr viel. Von 58 und 66. Ja, schon krass. Ja, aber es ist so... Es, es, es passt so gar nicht. Aber okay, ich nehme natürlich das Upgrade an. Du hättest gerne einen... Uh, Zauberstabus Noctis. Habe ich nicht genug Geld für, müssten wir mal ein bisschen in die Spiele alle gehen, Roulette. Was gibt's denn hier? Ach, den den später. Ja, komm. Ich habe nämlich einen Tipp bekommen von dem guten Ingi, dass es gar nicht mal so schlecht ist, wenn man die gleichen Items hier nochmal bekommt, weil die kann man nämlich dann auch noch, ja, die kann man nämlich verkaufen, und sondern, ja, richtig viel Geld geben. Also ist das gar nicht mal so schlecht. Manchmal sogar besser als... Schnick, schnack, schnuck. Und jetzt habe ich wieder genug Geld. Jetzt... Ups. Ups. Jetzt kann Mike das hier bekommen und alle sind glücklich. Schön. Das ist sogar cooler als unser Folger. Jawohl. Wir hatten mal vorher so einen so, so Kirby-Stab, aber ganz ehrlich, der hier sieht so magisch, so richtig... Äh, weiß ich nicht, weltraumhaft aus, so ein bisschen auch, weil das so, so dunkle Farbe ist mit so ganz vielen Effekten drauf naja egal, wird das ein bisschen gefuttert und dann wollen wir noch weitermachen ach stimmt, ich muss auch noch ein bisschen ähm, die restlichen Orte machen, die habe ich mir für jetzt aufgehoben Gorilla Shake, Sternchen ist neu, formelt deinen Körper und Geist so stark und sanft wie ein Gorilla ist anscheinend nice was sagt sie? Nein, es ist es nicht. Ja, okay, gut. Was mit dir? Unglaublich geil. Schön. So, hier, nimm. Nam, nam, nam, nam, nam. HP kann nicht immer gut gebrauchen. Sonst habe ich keinen Hunger mehr, ne? Danke, ich bin schon satt. Okay. Hm. Hier kannst es Angriff gut gebrauchen. Teufelstörtchen. Was sagst du? Schön. Und du, Freddy? <lacht> Auch schön. Das freut mich doch. Oh, hier schmeckt es genauso wie Danny. Das ist gut zu wissen. Aber das steckt Magie. Oh, das schmeckt Magie. Das habe ich gar nicht gemerkt. Sorry. Magie ist nutzlos so ziemlich bei Freddy. Deshalb... Ich weiß nicht, ob das Danny gebrauchen kann. Ich meine, durch mit den Fallen und so könnte er es vielleicht gebrauchen. Ich gebe sie mal. ist der einzige, den ich... Ach so, schon satt. Einzige, den ich geben würde dann. Na egal, wenn es schon Sand ist, dann ist auch egal. Dann ziehen wir los. So, hier seht ihr, hier sind wir. Wie lange geht der Turm noch? Oh. Wir könnten vielleicht heute schon das Finale erreichen von diesem Gebiet. Aber ihr seht schon überall nur weiße Felder. Die werde ich jetzt eben machen, die drei. Und was ich auch noch machen muss, ist dieses Level sowie. Dieses und dieses Level, das rechts. Dann mache ich allerdings ja Folge. Jo. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich die gemeistert habe. Oder wenn irgendwas passiert. Hä? Loi, was? Was ist denn alles in der Welt? Loi, das war, als ob das so ein Traum war. Es war nur ein Traum. Loi, das habe ich noch nie gesehen. Michael hat aus Versehen ein Nickerchen gemacht. Loi. Was? Keine Bomben? Warum keine Bomben? No. Hm, das ist neu. Was? <lacht> uh, okay. Du hast jetzt 250 Leute gerettet. Die Macht es HP-Streuer vergrößert. Statt 40, Satte 25, 45 HP. Oh, oh, oh. gut gemacht. Bei 300 kriegst du noch was. Oh, diesmal hat Ferjan sogar nur Luft oder so Wind halt geschnaubt und nicht Feuer. Ist das random? Vielleicht hätte ich einfach nur Glück mit dem Feuer. Normalerweise ist es nur Luft, ich weiß nicht. ba ba dam, bam bam Freunde auf Level 10! Die zwei haben Opfern gelernt! Da wir rumtanzen. Sei heldenhaft und nimm anstelle eines Freundes Schaden. Und la la, la Gute Freunde, cool. Uh, eine Blume. Weggeschnaubt. <lacht> Toll. Das ist sehr, sehr wichtig, dass alle schnauben. Ein Mitglied deines Teams erreicht einen Beziehungslevel von 10 mit einem Mitschreiter. Oh, uh, noch was Neues. Ui. Was ist denn heute mit Ferdinand los? Er lässt ja gar nicht mehr von Danny ab. Ist er nie Nacht in die Riege der Pferdeflüsterer eingetreten? <lacht> die Wahrheit ist, ich hatte eine Karotte versteckt. Oh, das hatten wir wohl doch schon. Eine Truhe mit drei Spielscheinen. Ohne eine Truhe mit Waldnüssen. Oh. Einen Augenblick. Mike hat einen mp bonbon gelutscht. Jetzt kann es weitergehen. Warum verschwendest du jetzt mein Bonbon? Ebenbild von Mike. LOL. Wir haben heute richtig viel Zeit. Oh nein, neuer Look. Oh oh. Tada! LOL. Na, was meinst du? Mann, erkennt kennt dich gar nicht wieder. LOL Hier ist ein Wasser, Ferdinand. Oh mein Gott, wie es trinkt. Jetzt bin ich klatschen Aber hey! Level up in Freundschaft! Das ist doch zumindest ein fair trade! LOL! Alter! Boah. Okay. Dann äh, legt euch mal hin. Du hast jetzt 300 Leute gerettet. Die macht es host. HP-Streuer vergrößert. Statt 54... Äh, 45. 50. Keine Zahlen lesen. MP-Streuer vergrößert. Statt 20 25 MP. Ruhezone jetzt noch ruhiger. Bei Aufenthalt in der Ruhezone erholst du dich jetzt schneller. Hohoho! Ho, ho. Boah, bist du krass. Bei 350 kriegst du nochmal was. Und Mike kriegt auch nochmal hier ein Level Up mit Ferdinand. Du magst doch bestimmt irgendwen. Sag schon, wer ist es denn? Was? verrat ich nicht. Sag schon. Ich sage auch niemand. Ich sag dir ich auch, auf wen ich stehe. Ha, glaubst du das interessiert mich? Okay. Baum, ba, Freunde. Nice. Hab mal gehört, dass Pferde ein riesiges Sichtfeld haben sollen. Selbst wenn sie direkt nach vorn blicken. Können sie angeblich noch sehen, was schräg hinter ihnen liegt. Was echt jetzt Ferdinand? Du? Ja dann? Gib einfach laut, sobald du ein Monster siehst. Toll. Und alle kriegen ein Level up. Riesenwaffe gelernt. Vergrößert die Waffe eines Freundes bei einem Zug. Cool. Nice. Lo. Oh nein, neuer Look. Ähm Ah. Da jetzt ja auch nur so, hä, was? Was machst du da? Schmusewange. Nein, jetzt habe ich es geskippt. Okay, das muss jetzt irgendwie noch mit mir schnell leveln, damit ich sehe, was das ist. Eine Kiste. Golem Steak und Mösesnacks. Oh, Leute, blaues Feuer diesmal. So, weiter geht's. Jetzt habe ich ein bisschen aufgeräumt und die beiden Tanz? Unsere Feinde sollen weinen, wenn sie unsere Muskeln sehen. Wir werden stark und gefürchtet sein. Training, hurra! <lacht> die spielen die ja. weil im Training lernen sich beide besser kennen. Nice. Wunderbar. Blab. Was wollt ihr euch erzählen? Okay, macht nur wieder sauber. Mhm. Okay. So, dann kann ich ja wieder wechseln. Weil ich würde auch mal gerne hier Level 9 erreichen. Okay. Jetzt wird das mal ein bisschen gefuttert. Geld Ausgegeben und dann, ja. Mäusesnack. Ein süßer, La lachsfarbener Käse, der bei Mäusen sehr beliebt ist. Waldnüsse. Kleine Portion Nüsse aus dem Lager eines Eichhörnchens. Und kannibalentee Kalli sternchen Bringt dich nach einem harten Tag voll Arbeit. Abenteuer wieder runter. Naja. Alten Nüsse. Komm, gib her. Dum, dum, dum, dum, dum. So, äh, du kriegst auch mal Nüsse. Aber die schmecken nicht. Okay. Käse. Schmeckt. Schön. Du. Unglaublich. Schön. So, die nehme ich, weil nur ich hier die mag. Schönes äh, hp App für mich. Golem Steak hat noch kaum jemand hier probiert. Deshalb äh, hier. Angriff denn die ist gar nicht mehr so schlecht. Aber nicht ganz so gut. Okay. Kubo Chinken macht den Angriff hoch. Wäre eigentlich für Maike ziemlich gut. Nice. Äh, ja, nehmen ihn dir. Gönn ihn dir. Okay, jetzt sind sie alle da. Satt, dann müssen wir in der nächsten Runde den Rest machen. So, ihr wollt was Neues haben. Rüstung, Seidenrube. Oder eine. Exzentriker Pfanne. Ah ja. Und was sagt die Spieler dazu? Aha. Die Pfanne. Komm, gib her, gib her. Nein, ich krieg's nicht. Ein Bonbon. Wie bitte mit einem Bonbon, Mann? Komm nochmal. Komm, die Pfanne, die Pfanne. Die... Nein, noch ein Bonbon. Ehrlich jetzt. Ehrlich jetzt. Nö, ich geb mich auf. Nochmal. Ich will kein Bonbon. Ich will alles außer Bonbon. Ja, drei Ausflugstickets. Die nehme ich mit. Alles klar, dann müssen wir uns jetzt entscheiden. Was will ich hier lieber kaufen? 1000? 1300? 1300. Oh, es wird sehr knapp mit dem Geld. Aber ich glaube, ich könnte es gerade noch so leisten, dass ich dann komplett pleite bin. Probieren wir es aus. Seine Robe sieht genauso aus. Ja, kenne okay, ich genauso. Aber sehr ähnlich wie die allererste Rubbe, die ich hatte. Im Game. Falls ihr euch noch dran erinnern könnt. Wie die ganz am Anfang aussah. Ja, doch, es passt noch, krass. Danny will aber irgendwie nichts mehr in letzter Zeit, warum auch immer. Ach, den kriegen wir auch noch dazu, um was Neues zu bekommen. Sieht ein bisschen aus wie ein Spiegel, oder? So ein bisschen hat das schon so ein Spiegel-Vibe. Ja, komm, ist jetzt auch egal den Rest habe ich jetzt keine Lust. Ich will Abenteuer bestreiten! Ich weiß gar nicht, wie lange die Folge jetzt schon ist. HP Durchdahrung um den Wert 10 oder mehr gesteigert. Nice. Ich will noch unbedingt in dieser Folge die Spitze dieses Turms erreichen. Die ist ja direkt hier und mein Stick driftet die ganze Zeit. Hör auf zu driften. Hallo! Schnell rein da, <lacht> bevor er weiter driftet. Oh Gott, das bei dem Pro, -Pro Controller ist das schon mies. Ich muss sowieso jeden Weg gehen, deshalb, naja. Letzte Nacht ich was gesehen. Hm, was denn? Einen Geist. Mein Herz schlug so schnell, dass ich kaum ein Auge zubekommen habe. Ach, der, den sah ich jeden Abend. Wie kannst du dann bitte schlafen? Okay. Seit wann hat Freddy Angst vor Geistern? Ist er nicht selber innen drin? Naja, lassen wir es. Eine Kiste! Mit sehr viel Gold! Super! Oh, Stein! Hier auf einem Stein treten. Okay. Es gibt Schlimmeres, glaube ich. Schnauben! Oh, diesmal wieder Feuer! Was ich eigentlich immer mache, ist Explosionen, aber ganz ehrlich, jetzt gerade möchte ich es nicht verschwenden. Weil ich weiß nicht, wie lange diese, dieses Gebiet hier ist. Ich könnte die MP noch gebrauchen. Ja, das soll jetzt die ganze Zeit vorspulen, aber ich bin das jetzt einfach mittlerweile gewöhnt, irgendwie vorzuspulen. Gott, wie lang ist denn dieses Gebiet? Eigentlich müsste hier schon direkt äh, das Gasthaus sein, aber irgendwie geht's ja noch weiter. Also, aber das hier ist definitiv ein Ort, wo ich Explosion machen würde. Aber jetzt habe ich Schnauben, deshalb nutze ich Schlauben aus. Weil es... Auch sehr viel Damage machen sollst aber die Dinger überleben irgendwie. Oh, wie süß. La, schön, dass ihr jetzt irgendwie Freunde seid. Du, du, du, du, du. Alles in Ordnung. Gegeneinander, äh, miteinander, whatever. Und du bist weg. Schön. baum, baum. Du, du, du, du, du, du, du, du, oh, hier ist schon das Gasthaus. Okay, dann war ja einfach nur kurz vom Gasthaus noch ein Gegner. Ja, okay, gut. Passiert. So, mal gucken, was erlernt man hier? Schmusewange. Keine MP mehr? Total abgehalftert? Was ist das für ein Wort habe ich noch nie gehört. Ein Stups verschaffter Linderung. Also das ist wirklich das komischste Wortwahl ever. Okay, irgendwas mit MP erhöhen, vermute ich. Wieder irgendwas Neues hier. Danny will mit mir chillen. Jo, Danny, kannst du mich haben? Hier, bitte, und sitzen. Hey, hör mal zu, Mike. Was ist denn? Ich hab neulich etwas über Freddy gehört. Mhm, ja. Was? Ist das einfach wirklich wahr? Es scheint so... Das hätte ich ja nie von ihm gedacht. Wow, ist sad. Na dann. Interessant. So, wie sieht es eigentlich mit, ähm, Freundschaftslevel aus? Danny will mit mir ins Zimmer, aber ich will nicht mit ihm ins Zimmer. Ich will eigentlich mit Freddy. So, gut. Niemand will was haben. Aber wir können essen! Gönnen futtern, futtern, futtern, yeah. Das gilt nur ich. Nur ich kriege die ganzen Schleim-Jelly-Puddings. Nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom. Und nur Michael kriegt die schinken Obwohl ich die vielleicht sogar auch gebrauchen könnte. Na, obwohl, jein. michael würde ich es jetzt erstmal geben. So, Falter honig ist für MP. Braucht denn die MP? Ein bisschen könnte er noch gebrauchen, tatsächlich. Deshalb gebe ich ihm mal hier so ein bisschen was. Den Rest kann dann gerne Freddy haben. Nom nom nom nom nom. das sind alle satt. Ihr seht, wie schnell das gehen kann. Und ich brauche immer so lange. Nein, ich brauche nicht so lange. Das kann auch schneller gehen. So, und nun schalten wir zwar das Finale anscheinend frei. Aber ich werde erstmal. Nein, nicht, nein. <lacht> Stick, Alter. Driftet. Nein, auf! <lacht> nein, nein, nein, nein, nein, auf! <lacht> ich werde das mal diese beiden Wege hier abchecken und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, oder ich schneide das einfach mit rein. Keine Ahnung, sonst kann ich ja noch ein bisschen kommentieren hier. Ich sehe da, was ich dann immer machen muss. Einfach hier immer den Weg lang gehen, wo das so Kreuz ist. Die reinste Schaukelpartie hier auf dem Rücken von Ferdinand. Gar nicht so leicht, das Gleichgewicht zu halten. Aber was für ein Bauchmuskeltraining. Sixpack, ich komme. Okay, Danny. Danny möchte unbedingt ein Sixpack haben, wie ich jetzt gehört habe. Oh Gott, hier geht's ja voll lang. Das ist wieder so ein großer Ort, wo du überall lang kannst. Ja, das wird sehr lange dauern, bis ich hier durch bin. Aber wir kriegen einen schönen Monday. Und das nehme ich natürlich gerne mit. Aber hier ist das Ende, hoffentlich, ja. Uh motiviert das Stamm wird immer sauberer Wow. Ba, ba, ba. Da Level 10 Freunde D -d -d -d. Schön, aber du gehst jetzt wieder zurück zu Danny. Ein Mitglied eines Teams erreicht eine Beziehungslevel von 10 mit dem Pferd. Eine Truhe mit ein bisschen Geld. Cool. Ich weiß nicht, ob ich bisher alle Truhen gezeigt habe. Auf jeden Fall ab. Jetzt möchte ich, so gut es geht, jede Truhe zeigen. Oh, ihr seht ihr das hier aber. Wie viele Wege es gibt. Also ich muss noch mindestens einmal hier durch. Nach diesem hier. Gebratene Banane, neue Technik. So schmeckt sie besser. Hm, lecker. Cool. bam da. So. Schön, ist auch mit Freddy befreundet. Bin ich jetzt mit jedem befreundet? Ich meine schon, oder? Lass mal sehen. Alle außer Ferdinand. Aber Ferdinand will gerade mit Danny reden, warum auch immer. was gibt's denn? Ja, okay, das kennen wir schon. Aber wahrscheinlich jetzt ein Level-Up mit den beiden, oder? Ja, war klar. Zwei sogar! Direkt Level 9! Cool. Hat wir das schon mal? das? Zwei Level auf einmal? Naja, keine Ahnung. So, aber ich will nochmal zu Ferdinand, damit ich das letzte Level abbekomme. Dann habe ich nämlich bei jedem Level 10 von meinem Ebenbild aus. Ein Mitglied seines Teams erreichte eine Beziehungslevel von 10 mit drei Mitstreitern. Das war ich. Nein, nein, ich habe mich verdrückt. Nein! Umkehren. Das geht. Out ab. Bam. Und wir erreichen schon fast 350 Gesichter. Nice. Da freue ich mich drauf. Haben wir drei Upgrades in einer Folge geschafft. Oh, aber natürlich noch haben wir ganz am Ende noch einen, einen Gegner hier. Oder fünf. Ja. bam. bam, bam, bam, bam, bam. Sekunde mal, neue Technik! Riesenwaffe. Riesenwaffe. Oh. Wow. Ja. Okay, krass. So wir das hier ganz fix. Bam. Bye bye. und oh, die leben noch. Warum leben die noch? Out ab! Verschwindet! Und über 350. Drei Upgrades in einer Folge. Wenn das mal nicht was Cooles ist, dann weiß ich auch nicht. So, Gasthaus. Und dann werden wir jetzt zum Finale kommen. Hoffentlich. 350 Leute gerettet. Die macht das was. HP-Streuer statt 50, 55. Wow, cool, bei 400 kriegst du was Neues. Alles klar. Ach Mann, warum wollen die immer hier wechseln? Ja, was ist denn Ferdinand? Warum willst du mit Michael reden? Was hast du lieber? Bla Ist eigentlich egal. So. Ba, ba, da, bam, da. Level 11. Freut mich für euch. Aber ich möchte jetzt wieder zu Ferdinand. So, du musst mit Danny auf jeden Fall noch der Level bekommen. Und Freddy geht es eigentlich gerade ziemlich gut. Er könnte noch mit dem Pferd, aber ich bin gerade bei dem Pferd. Also, nein. So, bevor wir jetzt aber zum... Hoffentlich finale Gehe kommen werde ich erstmal ein bisschen Rüstung kaufen. Eine Macho-Rüstung, Macho-Rüstung. Äh, sagt mir nicht, du willst Sixpacks haben, so. Äh, naja, äh, sieht jetzt nicht unbedingt meines Erachtens nach so wunderschön aus. Deshalb, nein! Und du, Freddy, willst auch eine Macho-Rüstung? Oder Macho, keine Ahnung. Schließlich sieht das bei Freddy gar nicht mal so schlecht aus, muss ich zugeben. Hm. Da fällt mir aber auch ein. Ich möchte Freddy tatsächlich wieder das andere Outfit geben. Das mache ich jetzt auch eben. Äh, X. Ausrüstung. Weil ich fand diese andere Kleidung, die er vorher hatte. Dieses äh, Pünktchen. Nee, was Pünktchen? Rüschen, genau das war's. Das fand ich tatsächlich ziemlich lustig ziemlich funny, deshalb kriegt er das, aber nur von der Ach nein. Sollst schon das hier nehmen, aber halt aussehen. Sollst du die Macho Rüstung nicht benutzen, sondern lieber die Rüschen Rüstung, Rüstung, sage ich mal. Okay, das ist sehr interessant, wie man das hier gestaltet. Ist. Das sehen wir auch zum ersten Mal, deshalb bleibst du mal drin. So, okay. Weiß nicht, ob es diese Farbe war, die er vorher hatte. Ob er diese, vorher, diese Farbe vorher hatte. Meine Güte. Deutsch. Aber ist auch egal. So. Nom, nom, nom. Ganz viele HPs für dich, Mike. So. Ganz viele Kubol schinken Angriffe plus für dich. Nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom. Und. Und MP-Ups für dich, Freddy. Nom nom nom nom nom nom Und dann habe ich noch für Danny die gleichen. Du, du, du. So, und dann auf! Let's go! Keine Zeit mehr zu vertrödeln. Los geht's! Ups. Ja, driftet halt. <lacht> Angriff durch Nahrung, um den Wert 10 oder mehr gesteigert. Ja, aber Maike. Gut, und nun! Ab nach oben! Okay, wir müssen uns erstmal noch ein bisschen rumbewegen hier. Oh, schon da? Oh! Einmal tief durchatmen. Prinzessin Luigi, ich werde dich retten! Was? General Luigi? Wie bitte? Wie bitte? Was? Ich geb das Gesicht der Prinzessin zurück. Mua! Ohne Wirkung. Will Schönheit. Hey! Ohne Wirkung. Unbegreiflich, dass mich der Dunkle Fürst mit so einem verkuppeln will. Oder irgendwas hat er gesagt, ich weiß nicht. Dieses Gesicht gehört UND mir! Ich werde es nie mehr hergeben! Das kriegst du niemals zurück! Baluigi wurde besiegt. Hey! Jetzt kämpfen wir mal gegen dich! Gegen. General Luigi! Da muss ich erstmal die Musik lauter machen bei mir. Ja, ich weiß nicht, was stärker ist von den ganzen. Ich mache mal Explosion, weil es hört sich cool an. Danke für die Hilfe! Explosion! Boom! Bam, bam. Oh nein, nein, nein, nein! Oh, Alter, wie viel? Was nochmal? Okay, er ist die Banane. Nom, nom. Wir haben genug von denen, deshalb brauche ich jetzt auch keine Steuer benutzen. Das wird ein ziemlich einfacher Kampf, glaube ich. Explosion. Und ich brauche MP. Ich brauche mal kurz MP, please. Da mache ich jetzt doch nochmal die Streue rein. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. ich will schon die Streue benutzen. Reicht. Heiße, haue. Und ich helfe dir. Bam, bam. Aua. Nein. Was? Auf alle. Ja, der hier macht eine Falle. Der schützt sich natürlich schon ziemlich sch sch sch sch smart zum Schlut. Okay. Aber alles scheint gut zu laufen, würde ich sagen. Nein! Ich bin tot. Ugh. Tut mir leid, Leute! Erster Beistand rächen! 90! 90! Hey, Mike, ich lebe doch wieder! Brauchst du muss nicht traurig sein! Der Snack Na, Ich esse noch mal was Ja, aber Maike, jetzt ist sie so am weinen Explosion ja! Vielen, vielen Dank und damit haben wir Prinzessin Luigis Gesicht gerettet. Juhu! Das war ja einfach. <lacht> ja, klar. Als ob... Nein, nur wir beide am Level ab. Okay. Erlern was Neues, please. Ja, Wirbelhieb. Zirkuliere dein Schwert und triff alle Gegner im näheren Umkreis. Und die Bonus... 250 bonus erfahren Das ist aber schon ziemlich viel, du. Nimm du die einfach für Danny! Gorilla Shake, zwei Sterne. Es ist Gomme HD! Ihr habt einen meiner treuen Diener besiegt! Das trifft meine Laune! Dafür werdet ihr bezahlen! Ihr werdet schon sehen! Ich hole mir ganz viele Spawner, ja! Gomme! Der fürs gomma AD ist Richtung Osten geflogen. Oh nein. Danke, dass du mich gerettet hast. Ja, es beschämt mich, dass ich gar nichts beitragen konnte. Ach, alles gut, dafür sind wir doch da. Aber Hauptsache, wir haben das Gesicht der Prinzessin zurück. Oh ja. Lass uns schnellstens zu ihr aufbrechen. Good idea Blump